Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's PH. Heute mal ein kleines Bot Game, das ist mein Aufwärmungsgame. Und ja, dann mal schauen was so abgeht, ne? Ja, das ist so schwer nicht mich dem Kopf zu treffen, ich es nicht. Das sterbt einfach nicht beim ersten Headshot. gucken dich mal in meine Richtung weiter. Jo, dann gibt er mir instant. Okay. okay, okay, okay, alles klar. Kein Ding, kein Problem. Alles cool. Alles cool. Bots sind so, so richtige... Richtige Freakids Was erwarten noch, das sind ja Bots Da frage ich mich, wo sind die echten Spieler? und oh Leute, sind ja nur sind ja nur zwei einfach Oh, da ist ein das Spieler. War ja klar, der echte Spieler kommt in der Base. Weil es auch so viel Spaß macht, das zu hocken, auf Bot zu schießen, sich nicht zu bewegen. Oh, mein Gott. Ja, Hardscoped weiter mit deinem scheiß DSR, du. Da, das bekommst du von deinem Hardscopen, du Wichser. Kräft ihn einfach nicht. Um, ja, ich gebe dir einen Headshot, aber du fällst einfach nicht um. Der Bot weiß, wie es läuft. Der Bot weiß, wie es läuft. Jeder aus dem Weg, ihr Bot. Meine Bot blocken meinen Weg und deren Bot denkt einen Headshot. Oh mein Gott, ey, du Scheiße. Ich hasse solche Leute. Guck jetzt, sind die beide Sniper, hocken in deren Base. Wollen unbedingt, dass ich auch Sniper spiele, damit ich deren... Ich will jetzt nicht sagen Mutter aber... Mutterficke. Der Bot kriegt wieder einen Scheiß-Headshot. Ich treffe nichts. ich treffe nichts. Die sollen auch was treffen, wenn man da Angst haben muss, gleich einen verfickten Scope zu holen, weil dann verfickte Base sitzt und sich verfickt nochmal nicht bewegt. Geht aus dem Weg, ihr Scheißbots. Oh mein Gott, ich will schon wie so ein Call of duty kind mein Aim. Mein Aim. Ey, und da sind so viele Bots, oh mein Gott, dass ich die richtigen Spieler gar nicht sehe. Jo, jetzt lege ich noch. G, G, G 33er Ping, was zur Hölle. Oh, geht Oh mein Gott. Ich habe so viel Spaß, ich habe so viel Spaß. Komm, Inside schon von Gott. ich habe so viel spaß hier zu gucken es macht so einen spaß hat noch nie so viel spaß in meinem leben this is how to enjoy a game komm komm tank einfach Tank, mein Gott, ja, gut, ich muss nachladen. Oh Gott, der Moment, wenn ich zu so schnell aufs Messer wechseln oder Pistole, aber nicht schieße, juckt mich nicht, ich brauch nicht schießen. Ich töte euch mit meinen Gedanken, Gedankenkraft. Jetzt bin ich wieder hier. Hardcore wieder. Ups, das ist ein leiche. Mein Gott, da kommt mal einer. Yo, es ist ein Spieler, der sich bewegt. Legenden zufolge gibt es also tatsächlich Spieler, die sich bewegen. Wer hätte das gedacht? Dann kann ich ja schön wieder mein Ding auspacken. Was oh, Aber dieser Spieler stirbt am Bord. doch auch nicht mehr schön oh mein Gott so kann man keinen Spaß haben so so macht es einfach keinen Spaß das ist nicht mehr aufwühlen das ist einfach nur lame das ist das ist das ist, das, ist das letzte Oh Gott, komm Headshot. So, und schon wieder sind 5 Bots tot und nichts. Nichts läuft, nichts läuft, das ist einfach langweilig. Und diese Pussy, da draußen sich ja nicht mehr raus, da du Hund, wegen dir muss ich Scheiße hier so spielen. Uh, reload. Komm. Oh, Komm. oh Gott, oh mein Gott. Was ist der Aztec? Der einzige, zu ich Hoffnung hatte, dachte dann mal pusht Nö, der hat scope ist auch in deinem Scheiß Base Alle deine hart scopen los kommen wird oh mein Gott ich dachte ich dachte, der hat mich geschickt der hat mich geschickt ist nur fünfmal gestorben hat sich nicht aus so seinem scheiß Base bewegt echte Pro echte Pros am Start hier also das muss man dem mal lassen das war die heutige Folge von letzter Afra. ich hoffe es hat euch gefallen haut rein bis zum nächsten Mal ciao